Danke, was machst du? Da war hundertprozentig eine Lücke zum reinstechen Das ist viel, so viel Verkehr wegen dir Oh mein Gott, der Verkehr ist zurückgelegt. Wer ist mein, mein Spiel ist weg. mein Spiel ist oh. hängen geblieben Ich bin der Bauer Btf. Wie bin, war ich, bin nicht. ich da jetzt hängen geblieben? Ich weiß es nicht, aber ich war das nicht Oh, jetzt leckt nicht mehr. Oh, jetzt leckt wieder. Hey, warum muss man diesen scheiß Kreisverkehr komplett erkunden? Der führt nirgendwo hin. Ja. Macht gar keinen das, Sinn. Das hätte man halt echt nicht machen müssen. Was? Junge. reifen sind schon heiß genug. Ja, jetzt schon. Ja, nee, davor auch der Sturm immer Schrott <lacht> zum Glück stand ich schon neben der Strecke aber okay, du hast auch noch ein bisschen vorbei <lacht> ja so ein bisschen halt relativ krass ja ich weiß, ich krieg nicht. mit als ähm, ich vorbeigeflogen bin, habe ich dich geleckt. Ähm, Was macht der es hier? Lag, es leckt nur sehr dezent. Ah, in, in mir ist gerade plötzlich Tankwagen aufgetaucht. Oh. Das passiert halt Mann. Was halt alles so passiert. Okay. Nee, keine Ahnung, ich wollte gerade irgendwie den Kreisel abkürzen, aber da war so eine Erhöhung die wirklich voll um ihre Schienstreuer rübergeflogen über den Kreisel. Oh, lol, links kann man durchfahren. Doch, nein. ich bin nur hängen geblieben, weil das Ding ultra schmal ist. Ich hab nein gesagt. Also nee, man kann auch bei den anderen durchfahren. Man kann nicht bei allen durchfahren. Da ist nirgends so eine Schranke. Ja geil. Warum ist das ja, ich weiß, hatte ich auch. Lange, oh, nee, versuch's zu überholen. Es würde ich gut ausgehen, weil ich schneller bin als du. Gleich. Ja. Dann muss ich rüberziehen. Nee, ich, ich hab' mir Motorfilm schon. Das kann ich einfach, Das ist so ja sehr, sehr passend. <lacht> Hilfe. Das sieht sehr interessant aus, was du da vorne machst. Nee, da, ihr wollt oh. mir sagen, das ist nicht im Dings drin. das ist zu 90% im Ablagebereich ab. Na jetzt. Hier ist verbunden. Echt? Echt ja. sollte ich nicht den Chat nehmen, während ich hier fahre? Ja. Hä? Warum ist jetzt stehen geblieben. Ich weiß es nicht. BTF? was ist da gerade passiert? Warum? Ja, ich muss Weiß nicht. nicht Ich, ja, ich, ich, ich habe 80% Damage bekommen. Warum? Ja, ich weiß auch nicht warum. Wobei? Ich weiß es nicht. Fuck, Nein, wirklich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht erklären, aber wenn du, wenn, du nach, wenn du die Aufnahme siehst, dann. Ja, dann wirst du dich auch fragen. Ich wahrscheinlich sehen, wie ich Nein, nein! Ich, ich, nein, es ist. Ich habe einfach Damage bekommen, einfach einen Unfall gehabt. Mit. Ich, ich weiß nicht mit ja. was. Mit der? Ja. Also, wenn du das Video siehst, dann wirst du dich auch fragen, was? Ich muss jetzt auf die mittlere. Ich muss mittlere auf die Spur, mittlere. Beziehungsweise jetzt. Ich, Junge, da ist nee, ein Auto. Sorry. Digga, bei mir geht da die Wand. Da ist Spur immer auf der Standstreifen, den du nehmen kannst. <lacht> ja, Junge, wechsle auf den Standstreifen. Nee. nee. nee. Ich wechsle auf den Rastplatz, lull. Dank, dank. Du bist so ein Vollidiot. Hau ich So ein Vollidiot, der haut mich einfach in die Wand. Aber ich nicht. hab dich nicht in die Habanke hab erhauen. Ich, hab, Digger, ich muss halt das Auto überholen. Okay. Das hättest du exakt genauso gemacht, hä? Ja, Hast er darf mal das. Ist du mal weggeflogen? Nee. Okay. Ja, du bist von mir von der Karte weg. Nee, das ist so ein Apfel! mussten hier rechts abbiegen, aber okay. Echt? <lacht> Warum müssen wir hier ja. rechts abbiegen? Weil meine, wir den äh? Haben wir doch gesagt, dass wir an der Küste langfahren? Ey, Digga, ich jetzt. Dann dreh ich halt. Wieso kann ich dich nicht anschieben? Und Immer wenn ich dich berühre, stoppe ich. Oh, als ob da <lacht> jetzt ein Zug kommt. Ja. Ja, ich will den fotografieren. Dann ja, bist du bist aber zu weit Mann. vorgefahren dafür. Rocky, Geht's dir gut? Hi, Hi Rocky! Dazu müssen wir so slow. Echt so? Motor 4 Funktion Weil ich 30% Schaden habe Warum bist du eigentlich immer so slow? Wieso okay. bist du eigentlich immer so dick? Ne, bin ich jetzt. Also. Doch, das ist dick. Es kommt übrigens gerade grad, kein Gegenverkehr. Ja, deswegen hol ich dich auch. Uh. Okay, da musst du ich mich aber nicht fast nicht abräumen. Ich, hä, ich bin nie auf die G-Spur, Hätte ich gerade noch mal gerade noch expo und jetzt du mich in die Wand gehauen. Doch, Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das Chioli, wenn du mich jetzt tötest, gibt Schläge. Bocknee. Hab ich deine Genehmigung? Ja, hat ja. aber verkackt. Ey, hat doch, doch er also, versucht, es das ist, das ist wert, ey. <lacht> hat seinen Chef getötet. Ne? Ich glaube, dafür ja, soll er ja gefeuert auch. werden. Ich dachte, du willst auf der Spur bleiben. Ich muss, ich muss ich rüber. Ich hätte auch rüberziehen können. Hab's nicht gemacht. Ist aus seiner Prime raus. Er ja, da wird jetzt noch anders gehen. Der oh, ist aus seiner ich bin Freund fast raus. umgefallen. Ja, Hallo, ich hab mich außen geholt bin beinahe dabei umgefallen. Ah, Digga, du bist so ein Opfer! Ah. Ist alles okay mit dir? Ich glaube, ich hier reinfahren. Einfach Sound Alert da draus machen. Auf jeden Fall. Chiyo leben cool und sind generell zwei Gegensätze und die stoßen sich ab. Oh Junge, ja, was machst du? Ein? Nee. Was hast du jetzt verdient? Na, ja, kack, Ah ja. Hi. <lacht> I'm Speed. Ein Dickmensch, der hat sich Ich bringe mich um, Digga. Wie? Du bist derjenige, ja der einfach rübergezogen hat. Und dann habe ich habe ich gedacht, so, ja, nee, verdienst du jetzt. Nee, ganz ehrlich, ich. Du bringst mich um. Ich bekomme dafür 5%. Dann bringe ich dich halb um. Du bekommst 10%. Oder über wie viel Prozent hast du bekommen? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich irgendwie so 7, 8 bis 10%. Was machst du? Du tötest mich komplett. Weil du total 5%. unnötig einfach auf einmal ja. rüberziehst. Ganz, nee, nee, ganz ehrlich, dafür hast du es auch einfach verdient, getötet zu werden. Das wäre. Ja, ja. Alter, ist pay hier. Weil mich das jetzt gar nicht ab abgeräumt. Ich hab dich nicht mal gesehen. Nee, du hast mich aber umgebracht. Ganz ehrlich. Wie okay. kann man nur so ein egoistisches Arschloch sein? Ey, 13.000 Nilos Z, danke. Zurück habe ich das alles auf Aufnahmen. Videobeweis. <lacht> Well, ich, ja ich weiß nicht, war. welche Zugabgase du geraucht hast, aber <lacht> nicht gut. haben <lacht> ja letztens eine englische lok vorbeigefahren. Vielleicht kam oh, es davon. Ja. Oh, ich glaube, ich ja. war der Beste. ich auch das Auto nur. durch die Luft gekegelt. Ja, scheiße. Ich hoffe, du hast viel Schaden. Ich Schaden. Macher. Glaube ich. Ja. Ja. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ein ich, ich glaube, den hatte ich schon vorher. Ey, da hatten wir so clean Battles. Ja. Jetzt, das, das. Bis dann das Ende kam, wo du mich einfach komplett getötet hast in den Steinbruch. Ja, du. Wo du mich da runtergeschickt hast du und ich halt wieder gehst halt auch nicht rum. mit Rocky in den Steinbruch, wenn du faire Chancen haben willst. Warum ist da nee, ein Polizeiauto neben der Strecke? Warum ich nicht? hab Damage. Ja, das ist der ist Absolut verdient. Weiß ich zieh, einmal zum, auf dem Standstreifen rüber zu überholen, dann steht da ein Polizeiauto. Okay. Absolut verdient. Dauer. Das geht. Passt. Nicht viel. Und bei dir. Ich bin noch im Ladebildschirm. Ich gehe gerade Riga Du hast mich ja du hast abgeräumt. abgeräumt du. Ich bin auf dem Standstreifen und du fährst einfach rückwärts auf dem Standstreifen. Du hast mich ja derbe abgeräumt. Nicht so sehr wie du mich abgeräumt hast. Also normalerweise, man kann ja im ICE halt normal pennen, indem man aufrecht sitzt. Aber das ist ja nur was für Opfer. Wenn dein Sitz neben dir frei ist, dann kannst du auch einfach den absoluten DB-Schläfer machen und richtig hart rasieren, indem du... Ähm, so steht hier einfach ein Auto in der, in der Baustelle. Steht einfach da. Auf ich der eigenen Basis steht hier. Fährt das mal weiter? Egal, auf jeden Fall, du überlegst, ähm, du versuchst dich so weit wie möglich ans Fenster zu überlegen mit den Beinen, und dann gehst du mit dem Kopf in ähm, in Richtung Gang und dann legst du dich hin. Bedeutet, deine Beine sind so ein bisschen komisch verquer, aber du liegst mit dem Oberkörper auf den Beinen fährt das Auto dann mal? Ziemlich lost. Klingt ehrlich gesagt für mich vergiss nicht Lost aus, aber es ist bequem. Ich vergiss nicht das, als du deine Beine auf dem Gefälle ablageln hast. Äh, ja, es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn der gesamte ICE leer ist und keiner da dran, dran vorbei will, dass du einfach das gleiche machst, aber dass du deinen Kopf in Richtung Fenster legst und dass du dann ähm, deine Beine auf die Gepäckablage legst. Vor allem, das Auto mal bitte weiterfahren. Das Ding steht hier gerade in der Baustelle. Bleib einfach stehen! Und am Ende, alle haben mich angestarrt. Alle! Haben wir nicht ja angeguckt und nicht angeguckt. Ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Die Meinung von anderen über mich ist mir so scheißegal. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich fand das so unglaublich lustig. Ja, das, das, das ist schön, dass du das lustig fandest. War, diente wenigstens zu deiner Belustigung. Kann dieser Hurensohn jetzt mal bitte fahren? Es tut mir echt leid, Volvo, dass ich nicht reinfahren muss. Aber ich will dieses Auto zum Moven bekommen. Ich glaube, ich nehme ihn doch nicht mit. Einfach nur damit Rocky nicht mit mir spielen kann. Rocky, oh, ich spiele mit dir. Ja, okay, ja, ich dann finde ich los. halt ein Ersatz für den Lazio.